Es ist Samstag, der 16. Februar 2019. Wir sind hier auf dem Marktplatz in der Düsseldorfer Altstadt. Hier ist ähm, eben eine Veranstaltung gewesen von Aufstehen NRW. Wir haben die Schnauze voll. Das ist äh, Name der Veranstaltung. Und ähm, Ich spreche mit äh, Frau Inge Such. Sie ist äh, Pressesprecherin von Aufstehen hier in NRW. Äh, Frau Such, was waren hier die Hauptthemen der Veranstaltung? Unsere Hauptthemen heute war vor allen Dingen das Thema Obdachlosigkeit. Wir haben gesagt, niemand soll mehr draußen schlafen. Das ist das, was uns bewegt. Aber an diesem Thema kann man eben sehr viel auch aufmachen. Weil wer auf der Straße schlafen muss, ist wahrscheinlich auch irgendwann mal aus dem Hartz-IV-System rausgeflogen. Der hat keine bezahlbare Wohnung gehabt. Der ist vielleicht auch bildungsfähig. Es gibt viele, viele Gründe, die dazu führen können, dass Menschen eben heute nicht mehr von unserem Sozialstaat aufgefangen werden. Und das macht uns Sorgen und dafür stehen wir hier in Nordrhein-Westfalen heute hier in Düsseldorf auf. Am 17. Oktober 2018 gab es Rückenwind, haben größere ähm, NGOs aus dem Sozialbereich Parallelberichte halt an die UNO geschrieben über Missstände und bezüglich Obdachlosigkeit hat die UNO äh, gesagt, dass der Ausschuss zum UNO-Sozialpakt, dass es ihm Sorgen macht, dass Schätzungen zufolge bis zu 1,2 Millionen Menschen keinen angemessenen Wohnraum haben. Also Obdachlose und Menschen, die mit nicht angemessenem Wohnraum zurechtkommen müssen. Wie kann man so ein großes Problem in den Griff bekommen? Ein so großes Problem kann man nur dann in den Griff bekommen, wenn sich diese Gesellschaft wieder solidarisiert. Das heißt, wenn auch die Politik wieder danach schaut, dass Mieten bezahlbar bleiben. Wir wollen eine Politik, die nicht für die Eliten gemacht ist, sondern die wieder danach guckt, wie geht es dem Volk, wie geht es den Bürgerinnen und Bürgern. Und da muss ganz viel in diesem Sozialstaat auch passieren. Da müssen Löhne wieder gut werden. Das heißt, wir fordern Mindestlöhne von mindestens 12 Euro. Wir wollen, dass es keine Altersarmut mehr gibt, wer lange, lange, lange gearbeitet hat, der soll irgendwann auch von seiner Rente leben können und nicht Flaschen sammeln müssen. Und insbesondere wollen wir auch, dass nicht immer mehr Wohnraum privatisiert wird. Der Staat muss dringend wieder in den Bereich von sozialen Wohnungsbau zurückkehren. Das heißt, der Staat hat eine Fürsorge für seine Bürgerinnen und Bürger, dass eben Mieten bezahlbar bleiben. Da muss dringend was passieren. Und dafür sind wir hier in NRW und bundesweit eben als Sammlungsbewegung aufstehen unterwegs, um die Bürger Bürger darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns solidarisieren müssen, dass wir hingucken müssen und auch der Politik sagen müssen, so geht das nicht weiter. Ich habe ebenfalls bei der UNO gelesen, beim Ausschuss zum UNO Sozialpakt, 328.000 Menschen hat man den Strom abgestellt. Es scheint da ja so zu sein, dass viele schon finanziell nicht klarkommen, lange bevor sie obdachlos werden. Also die... Dunkelzirf wahrscheinlich noch viel höher zu sein von Menschen, wo das Recht auf Wohnen nicht angemessen erfüllt ist. Ja, das sehe ich definitiv ganz genauso. Das fängt ja im Grunde schon an mit Hartz IV, dass das Geld tatsächlich hinten und vorne nicht reicht. Der Satz ist tatsächlich Existenzminimum, kann man sagen. Das Bundesverfassungsgericht prüft ja jetzt gerade, ob man so etwas überhaupt noch kürzen darf. Und wenn Sie mal dann mit einer Familie, mit Kindern gelebt haben, dann wissen Sie, dass Sie damit nicht auskommen. Und am Ende, ja, bleibt es dann auch übrig oder nicht übrig für den Strom. Und dann wird der Strom abgestellt und dann geht die Kette nach unten und immer tiefer und immer tiefer. Und das ist einfach schrecklich. Und da fängt eben äh, tatsächlich dann der Weg in die Obdachlosigkeit an. Irgendwann ist die äh, Wohnung ist nicht mehr zu bezahlen. Und wo sollen die Leute dann hin äh, mit Mann und Maus? Es bleibt nichts anderes mehr als die Straße. Oder von Wohnung zu Wohnung immer billiger, immer billiger. Und das macht mich einfach nur noch traurig. Ja, haben ja auch noch andere existenzielle Dinge, zum Beispiel Menschenrecht auf Nahrung im UNO-Sozialpakt. Und da sagt der Kommentar von dem Ausschuss zu, dass das der Wesensgehalt ist, also wo man nicht eingreifen darf, auch bei den Ärmsten halt nicht, dass jemand genug Nahrung braucht, kulturell akzeptabel, ohne Giftstoffe. Das heißt praktisch, reicht hat's wir denn zum Beispiel, damit sich jeder biologisch ernähren kann. Das wäre ja mal eine tolle Geschichte, wenn das reichen würde. Wofür gibt es denn die ganzen Tafeln, frage ich mich dann. Und da sind ja auch Politiker noch stolz drauf, dass sich die Bürgerinnen und Bürger bei den Tafeln engagieren. So etwas dürfte es in unserem Staat überhaupt gar nicht geben. Das ist Staatsfürsorge. Und die Menschen sind ja schon froh, wenn sie dann von denjenigen, was andere nicht mehr wollen, überhaupt leben können, wenn sie mal eine vernünftige Mahlzeit auf den Tisch bekommen. Von ähm, gesunder Ernährung, von ökologischer Ernährung, da träumen diese Menschen. Menschen von, da sind die so weit von entfernt, und äh, das ist für mich ein Unding. Wie steht Aufstehenden denn zu den Hartz-IV-Sanktionen? Die sind ja jetzt das erste Mal vom Verfassungsgericht. Was ist da die Position von Aufstehen dazu? Ja, die aufstehen ist ganz klar und eindeutig. Weg mit Hartz IV. Nicht nur mit den Sanktionen. Das System Hartz IV ist ein entsolidarisierendes System, was Menschen ausgrenzt, was nicht an den Bedürfnissen der Menschen orientiert ist. Da geht es nicht nur darum, dass diese Sanktionen menschenunwürdig sind, sondern es geht darum, dass das ganze Hartz-IV-System einfach konkret weggehört. Da können ja Menschen schon in mehreren Schritten, ich glaube in 30-Prozent-Schritten, bis auf Null gekürzt werden. Und Lebensmittelgutscheine sind ja auch nur noch äh, Kannvorschrift bei Hartz IV. Das heißt, da kommen ja schon die Mietrückstände zusammen dann? Ja, selbstverständlich. Und das ist genau der Kreislauf, in dem sich viele Menschen heutzutage bewegen. Ne, da kommt eins zum anderen. Ne, dann, äh, dann wird Hartz IV gekürzt, dann kann man den Strom nicht mehr bezahlen, dann wird der Strom nicht mehr bezahlt, dann ist kein äh, Geld für Nahrung da. Das ist ein ähm, riesengroßes Thema und da gibt es auch keine einfachen Lösungen zu. Sondern da müssen sich wirklich die Politikerinnen und Politiker äh, in diesem Staat zusammensetzen. Da meine ich die SPD, die das Soziale ja auch im Nachhinein, Führt. Und ich meine auch die CDU und die CDU, äh, CSU, die ja auch noch das Christlichsein im Namen führen. Und da bitte ich doch noch mal alle auch nochmal einen Blick in unser Grundgesetz zu werfen und die ganzen Christen vielleicht auch nochmal in die Bibel, weil da steht ganz viel drin, äh, wie sich Menschen solidarisch verhalten sollen und wie sie zueinander stehen und äh, wie man mit Armen und Ausgegrenzten umgehen soll. Da ist es ein ganz einfacher Blick, kann jeder nachlesen und äh, wenn man sich dann mal zusammensetzt und einfach mal die Politik für die Eliten weglässt, weglässt immer nur nach den Großkonzepten, zu schielen, dann würde sich in diesem Staat hier tatsächlich etwas zum Positiven bewegen lassen. Wir haben im Grundgesetz ja wenig konkret formulierte soziale Rechte, dafür aber eine voll unantastbare Menschenwürde. Vielleicht ist das ja die beste Rechtsgrundlage. Ja, das ist eine ganz einfache Rechtsgrundlage und die sagt im Grunde schon alles. Und daraus kann man ganz viel ableiten. Denn wenn Menschen auf der Straße leben müssen, wenn sie in unzumutbaren Wohnraum leben müssen, wenn sie mit Essensgutscheinen in Geschäfte gehen müssen, wenn sie an der Tafel anstehen müssen, das ist keine Menschenwürde mehr. Das widerspricht so eklatant unserem Grundgesetz. Das kann man sehen und da könnte man auch was gegen tun. Und wo soll das Geld herkommen, wenn jetzt die wichtigsten sozialen Rechte wieder alle vernünftig erfüllt werden sollen, auch für Hartz-IV-Empfänger? Also ich hätte eine ziemlich gute Idee. Man könnte zum Beispiel mal aufhören, so viel in einen Rüstungsetat zu investieren. Die ganzen Milliarden, die da reingehen, die sind anders viel, viel besser aufgehoben. Das hat auch etwas mit Friedenspolitik zu tun. Da muss man sich fragen, wo Deutschland denn überhaupt überall Krieg führen muss. Und da fielen mir schon so einige Dinge ein. Subventionen für Großunternehmen, also die Kette unendlich. Ich denke, wir haben überhaupt kein äh, Problem äh, mit der Menge an Geld. Wir haben definitiv einfach nur ein Verteilungsproblem. Und wenn man darüber nachdenken würde, dann wären auch für die Ärmsten, der Armen genügend Gelder vorhanden. Jetzt kann man ja sagen, da steht hier Recht gegen Recht. Es gibt ja eine Beschlusslage bei der NATO, 2% unserer Wirtschaftsleistung für das Militär auszugeben. Andererseits gibt es soziale Menschenrechte, die auch Pflicht sind. Was ist denn da vorrangig? Also ich würde immer die Menschenrechte vorrangig sehen. Und äh, Ich halte äh, viel von der NATO ich bin also kein äh, Gegner der NATO. Ich halte Friedensbündnisse weltweit äh, für das, was unseren Frieden auch die letzten Jahre äh, hochgehalten hat. Aber wie viel Geld man dafür investieren muss und wo man das investiert, das ist für mich eine ganz andere Frage. Und da muss man einfach sehr genau hingucken, wo denn das Geld landet. Und äh, ich denke, da gibt es genügend schlaue Leute, die das auch können und die dann einen Weg finden, das auch gerechter zu verteilen. Das heißt praktisch, erst wenn wir genug Geld für das Soziale ausgeben, dann kann man gucken, wie viel es für das Militär noch übrig? Ganz genau so rum wäre das für mich der richtige Weg. Dankeschön. Bitteschön.